Ich bin der König der Welt! Aha! Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ja, wir zocken heute Windlands 2. Und ja, ich weiß, Windlands ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Aber der Entwickler hat mir eine Anfrage gestellt und äh, ob ich das Spiel mal testen möchte. Und klar, habe ich gesagt, würde ich gerne testen. Ich äh, fand Windlands 1 schon ganz gut und äh, ja, Windlands 2 setzt da auch ganz gut an. Die, diese Mechanik, diese Schwingmechanik mit den Greifhaken funktioniert echt top. Und äh, ja, ich habe auch überhaupt keine Motion Sickness gehabt während der ganzen Phase. Ich habe jetzt über eine Stunde gespielt und überhaupt kein Problem gehabt. Also, und das ist gerade... Auch nicht gerade, äh, sage ich mal, anspruchslos für, für, äh, für VR-Motion-Sickness-anfällige Leute. Und ja, also das macht das Spiel echt gut. Wenn es ruckelfrei läuft, funktioniert die Mechanik auch super. Also man kann sich echt super geil schwingen, das ist fast wie Spider-Man. Aber ich musste mal wieder in den Video-Settings ein bisschen rumspielen und die Grafik verbessern. Und ja, da fing das Spiel dann an zu ruckeln. Und äh, ja, nach dem Neustart war dann wieder alles okay und äh, ja, das seht ihr nachher auf dem Video. Ich hoffe, das Video ruckelt nicht zu so sehr. Aber äh, da war es dann nicht mehr so einfach möglich, diese, diese Flächen, wo der Gra äh, Haken halt greifen kann, zu erwischen. Also es war gar nicht mehr so einfach. Aber äh, ja, nachdem es dann wieder äh, neu gestartet ist, das Spiel und ruckelfrei lief, war das wieder echt top. Also geiles, geiles Feeling, so rumzuschwingen. Ist natürlich eher was für Leute, die so ein bisschen ruhigere, verträumtere Spiele mögen, sage ich mal. Es ist ein bisschen Action dabei, aber meiner Meinung nach eher so ein bisschen ruhiger. Also das muss man schon mögen, aber ich fand es echt cool. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Steam-Seite an. Und ja, hier sind wir auch schon bei Winelands 2. Ja, 15. November 2018 erschienen, also fast ein Jahr alt. Kostet 25 Euro und äh, ich kann jetzt leider noch nichts zur Spielzeit sagen, also zur Spieldauer, wie lange man da wirklich dran spielt. Wenn es jetzt nicht wirklich viel bietet, ist 25 Euro natürlich viel, aber äh, wenn es viel Gameplay-Inhalte äh, hat, dann äh, ist das auch gerechtfertigt, ist, ist gut umgesetzt. Hat auch einen Multiplayer-Modus, äh, online und lokal, also so einen Koop-Modus. Habe ich jetzt leider nicht getestet. Ich wollte jetzt unbedingt... Mein, mein neues System hier, meinen neuen PC testen und äh, ja auf die Schnelle hat natürlich, ja, muss man dann auch Leute finden und ja, habe ich jetzt halt erstmal nur alleine probiert. Und ja, also ich mag das Spiel und ich werde es eventuell also nochmal mit jemandem zocken. Zu zweit macht das mit Sicherheit auch nochmal Bock. Gibt es auch in so einem äh, Bundle. Ne? 50, 51 Euro ist natürlich viel. Da hat man Mein Lins 1, 2 und alle DLCs dabei natürlich nicht ohne. Aber, ja, ich habe auch mit der Valve Index gespielt, wird auch komplett unterstützt, funktioniert auch echt super. Ja, HTC Vive, Oculus Rift und WMR-Brillen, also alle dabei. Ihr könnt im Sitzen spielen, im Stehen spielen. Also mir macht sowas äh, im Stehen jetzt mehr Spaß. Ja, und hier sehen wir die Phasen, wo wir diese Roboter äh, zerstören müssen. Und, äh, da habe ich mich am Anfang echt blöd angestellt. Aber, äh, ja, werdet ihr gleich auch sehen. Aber da fing auch das Spiel schon an zu ruckeln und äh, ja. Aber am Anfang weiß man auch nicht ganz genau, wie macht man die kaputt, was können die machen und äh, ja, welche Abwehrmechanismen haben die Roboter. muss man erstmal gucken. Ja. Das war's es erstmal zum Spiel und äh, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. So, da sind wir bei Wildlands 2 und ja, sieht echt. Fantastisch aus, irgendwie so. Ja, schöne bunte Welt. Verträumte Musik. Ist auf jeden Fall stimmig. Ja, hier haben wir unser Pult. Und ja, wir spielen jetzt im Singleplayer. Hier habe ich eben mal ganz kurz das Tutorial so ein bisschen getestet. Und äh, wir fangen jetzt einfach mal neu an, damit wir auch äh, alles mitbekommen. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Wir spielen auf normal, also wie immer eigentlich. The Lizard Tribes once warred for control of the holy mountains. Yet they existed in balance with the world and the holy sites. To their world came a mad demon, Ein Stargate. <lacht> and with it, human slaves. Bound by terrible magic. The creature set its malevolent gaze upon the sacred mountains. From the portal its mechanical legions poured, laying waste to all they could find. The world grew sick and fertile land became barren sand. Yet among the human slaves, a golden-eyed hero <laughs> came, who could turn the demon's power against it. In a final battle, the hero lured the demon into a trap and destroyed the creature With its death, the portal closed, and machines fell. The natives, and their human allies, returned to a simpler life. Yet even dormant, the war machines remained dangerous. Among the humans, there are once more those born with golden eyes. Bodies. Leicht weg. Magic. The the scenes, komisch. You are an apprentice hunter. Journeying with your master. To an island of sacred mountains, dangers and mysteries. Wir wollen spielen. Oh. Das Schiff fährt. Ja, ich bin hier, du hast die Augen zu. Wo ist die Gefahr? Da hinten sehen wir was. Oh, komm! Ich bin der König der Welt. <lacht> ah, ich bin Hunter. Makos, Ich kann mich springen mal dahin. Wow. Oh, ich bin gestorben. <lacht> wow. <lacht> Kommen wir denn hier. Boah, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Kann man hier irgendwas machen bei den Dingern? Nö, okay, oder? Oh, was jetzt? Irgendwo ist was passiert? Das ist schon cool, also ich bekomme hier überhaupt kein, kein Motion Sickness-Gefühl. Und es ist nicht gerade langsam, ne? Also... Wir werden beschossen, oder? Da hinten. Ach, guck mal süß. Na du. Da auch mal einer von. Nimm ich hier irgendwo hin? Okay, komm, wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Und das schnell. Ich werde jetzt auf jeden Fall so ein bisschen noch mal oh. die Grafik runterschrauben. Weil es, also man merkt es schon, dass wenn es schnell geht das ein bisschen ruckelt. So weiter geht's. Halt dich fest! halte dich fest! Da ist er wieder! Ich hab den getroffen, der mich auch, oder? Okay, ich muss da hinten hin. Probieren wir mal unser, unser Glück hier. Wow! Nein! Okay, nochmal. Läuft es aber gerade nicht so gut. So, komm. So muss ich Spider-Man fühlen. <lacht> Wir müssen eine ganze, ganz lange Tour machen. Versuch mal den Weg. Meter noch. Nein. Ah, wir haben überlebt. Aber kommen wir jetzt hier noch mal weg? Nee, müssen wir mal respawn machen. brauchen ein Upgrade brauchen längere längere Schlingen hier Was man manchmal nicht äh, merkt mit welchen man gerade zielt Wir müssten andere Farben haben, das wäre cool, links und rechts. Oh, das hat Großes. Da ist Großes. Das heißt, wir versuchen jetzt da mal hinzukommen, ne? Es bleibt aber auch mein Versuch. <lacht> So, komm. Da oben hin. Ja, jetzt hast du keinen Schutz mehr. Was macht er jetzt? Oh, wir haben eine geile Stelle gefunden. <lacht> Okay, die Stelle war nicht gut. Sehr heftig. Wie schnell der uns down bekommt. Hau doch ab. Auch oh, keiner mag den, oder? <lacht> Deshalb ist der auch so, so böse, weil... Den mag niemand. Jetzt müssen wir unbedingt... ...in der Luft bleiben. Denn hat wieder... soll man sich dagegen schützen? Klar, man kann jetzt hinter diese komischen Dinger da, aber da komme ich gar nicht hin. Weil der mich so schnell hat. Okay, das Ding hat er eh schon kaputt geschossen. Ah. Alles gelingt ihm auch nicht, guck. <lacht> so, jetzt jetzt sind wir hier oben. Nein, nein, nein, nee. Nicht mit mir. Nicht ein zweites Mal. Oder ein tausendstens mal. Der ist aber Akku jetzt, der ist richtig aggressiv. Hä? Ach, da ist er! Was ist ein Kristall? Oh, 1,5 Kilometer. Oh. Okay, das überleben wir auch noch. Aber. Wir kommen von hier eh nicht mehr weg. Ne. Neuer Versuch. Also das mit den Respawn, das ist echt mega wichtig hier. Gehen wir jetzt mal hier lang. eine kleine Abkürzung. Was keine Abkürzung ist. <lacht> ah ja, hier muss man jetzt erstmal lang da hochkommen, ne? Ah, die müssten echt hier irgendwie blau und hier rot sein. Ha, ah, okay. Ah, von hier ist aber überhaupt kein Weg dahin, okay. hier hoch. Irgendwie müssen wir hier hochkommen. Okay, jetzt habe hab ich Jetzt habe ich es, glaube ich. Guard. Ach, die sehen ja süß aus. using right Good work. The crystal. Show it to me quickly. Yes. One of the sacred crystals. I must return yes. it to the shrine. The mountain shall sing once more. Two more to the mountain. Okay, wir müssen jetzt in die Richtung wieder. Okay, da es jetzt so ruckelt, werde ich mal ganz kurz neu starten. Da werde ich natürlich rausschneiden. Aber es ist jetzt echt extrem und äh, ich hoffe, dass es nur wegen der Aufnahme so. Oder weil ich eben an den Einstellungen rumgespielt habe. Kann natürlich auch sein. Okay, wir sind wieder im Spiel und es ruckelt nicht mehr. Ist schon mal positiv. Ich hoffe, es bleibt auch so. So, jetzt müssen wir hinten hin. Oh, wie kommen wir denn da hin? Ne? Wie kommen wir da hin? Ja gut, wir können jetzt probieren hier mal rüber. Da würden wir auch nicht rüberkommen? Okay. Doppelsprung geht auch nicht. Nee, okay. Ja, dann müssen wir hier, hier lang. So. Ja, jetzt läuft es ein bisschen besser und auch, ja, wenn es jetzt flüssig läuft. Es ist ein bisschen einfacher, die Dinger auszuerwischen. Ich hätte doch einfach mal von den Dingern wegbleiben sollen, von den Videoeinstellungen. War zu viel mit Aufnahme und äh, mit diesen hohen Einstellungen. Irgendwie leben oder so? Wow! Was jetzt? Okay, irgendwas. Also, die sind gefährlich, wenn man da in die Nähe kommt. So läuft das gut, ey. War ich doch nicht ganz unfähig. Nur halb. <lacht> okay, so kümmern wir wieder Speed. Hey! Sarala! Komm Hi. hier. Nein, geht nicht. Look, I got the power core back online on this one. You'll be able to open it now. See those glowing panels? You just have to trigger each of them. That fancy bow thing. Okay, was ist das für ein Rätsel? einfach alle abschießen. Okay, wir sollen irgendwelche Teile finden, damit sie uns dann was bauen kann. Probieren wir einfach mal, oder? sind gerade noch 300 Meter in die Richtung, oder? Da sind die Teile. Boah, hab ich Glück gehabt, dass ich die neu Wicht habe. Ich muss hier irgendwie hochkommen hier, oder? Okay, Scheiße. Nein, nein, nein, nein, Puh. Okay, da kann man nicht hin. Auch nicht. Kann ich ein bisschen hin und her schwingen? Ja, okay. Und loslassen. Yippie. So ist das nächste. Da ganz oben sehe ich, da sehe ich was. Das ist nicht so weit. Der ist auch nicht so weit. 365 Tage später. One part left. Ja. Das ist kein Problem, finden wir. Oh. <lacht> Nein, nein, nein! Really? Wo ist der Teil schon wieder? Jawohl, da ist es doch. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ich muss ein bisschen Bisschen schaukeln hier. Ja. So. Nach vorne? Nach hinten? Nach vorne? Nach hinten. <lacht> ich würde am liebsten jetzt so springen. Okay. Da bist du, das letzte Teil. Yes. Ja, <lacht> jetzt bauen wir was Gutes. Off you go then. Don't Manchmal klappt so. Zack, zack, zack, zack, zack. Okay Mach es auf <lacht> Eigentlich richtig cool, wenn man so ein Ja, wenn so ein Flow ist Man kann wirklich Zack, zack, zack Und irgendwo hin Das macht auf jeden Fall Spaß. Und das macht keinen Spaß. Den Bossfight machen wir noch. hier mal in Bewegung bleiben Irgendwann ist hinter mir her, glaube ich An der Seite. Komm. Kabel nervt gerade ein bisschen. Jetzt mal nur in Bewegung. Muss ja nur noch ein Schild, oder? Endlich. next. Ach stirbt doch endlich. Das ist unglaublich. Hm. Trifft er. Natürlich nicht. Wo hat er noch eins? An der Seite da. Wo hat er denn jetzt noch ein Schild? noch ein Schild. Yes. Lappen. Haben <lacht> wir lang geflogen? Serrala, the Techsmith, and see if she's got the next power orb ready for you. I shall return to my search. We shall uncover the source of these beasties. Good luck. Ja, flieger weg, ne? Macht's gut. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier Schluss. Ja, nettes Game und äh, ja, Fazit ist also, wer auf sowas steht, so ein bisschen Ihr habt ja gemerkt, es gibt Passagen in dem Spiel, wo man echt ein bisschen Ruhe hat und überhaupt nichts machen muss, außer hier irgendwas suchen und klettern und schwingen, sage ich mal. Ist ja mehr schwingen als klettern. Und dann hat man auch wieder wie gerade so Action-Passagen und äh, wer sowas mag, also der ist mit dem Spiel echt gut bedient. Es äh, ruckelte jetzt auch überhaupt nicht mehr so, also es lag definitiv daran, dass ich eben die Videoeinstellungen zu hoch geschraubt habe. Und äh, da kam das Spiel, glaube ich, nicht wirklich drauf klar. Und jetzt lief es butterweich. Ihr habt auch gemerkt, es fällt einem dann viel leichter, wenn es nicht ruckelt, diese Dinge alle so zu treffen, wie man möchte. Und ja, ich finde es echt ein cooles Game. Es ist mal was anderes auf jeden Fall. Iragon geht ja in die, ungefähr so in die gleiche Schiene, nur ein bisschen ja, mehr, mehr Rollenspielanteil, sage ich mal. So wie es gedacht ist, ist ja noch eine ganz frühe Alpha. Aber das ist echt cool. Diese Mechanik funktioniert echt Super und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob man hier auch Upgrades bekommt, dass man auch wirklich weiter noch äh, diesen, diesen Greifhaken schießen kann. Das wäre echt nice. Ja, ich würde sagen, äh, das war es jetzt mit dem Video und Dankeschön fürs Zuschauen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, drückt da mal auf den Abo-Button, würde mich echt freuen und ja, das Video liken natürlich. Und ja, wer Bock hat, kann mir auch gerne was unter die Kommentare schreiben. Da freue ich mich auch immer drüber und äh, bringt einen natürlich auch so ein bisschen im Ranking höher. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.